In Zeiten, wo man davon spricht, dass alles ineinander fließt und das Private und das Politische äh, gar nicht unterscheidend sind, wundert es nicht, dass dies auch bei den Social Media der Fall ist. Trotzdem kann man hier entsprechende Grenzen ziehen. Zum einen ist ja schon die Frage, äh, welche Meldungen man bringt, welche äh, entsprechenden Mitteilungen man auch macht. Und zum anderen ist es noch die Frage, an welchen Kreis man diese Meldungen schickt. Insofern, äh, nutze ich Social Media vor allem professionell, privat, nur in ganz begrenztem Maße und dann unter eigenem Namen.